Glaub, ja, jawohl, endlich. Autobahnfahrt zu Ende. Jetzt nur noch Landstraße. Oh. Wo geht's? Ah, ne, steht noch nicht. Doch, hier. Was, links? Ich dachte, wir müssen nach Lenin. Nee, nur abfahren. Abfahrt. Aha, okay. F Na gut, bin ich mal auf den Hund gespannt. Naja, du Hat das alle gut überstanden? Die Fahrt gut überstanden. Ja. Teil Sachsenbande. Sachsenbande fährt durch Sachsenbande. Kilometer! Ach, ja, das oh, Gottes Willen. Muss mal doch noch hören. Spikes aufziehen. Uh, ja. ah, das ist eine schöne Wege. Oh ja, alles schön flach. Was ist das Scheiße. Scheiße, ein Name. Das ist so <lacht> also, 120 Meter Einfahrt. <lacht> das ist ja noch geil. <lacht> Von das von Leopold, ja, da ist ein Haus von Leopold. Hallo, das ist ein Haus. Auch seiner Ado sind Die Tür so ist offen. Also ist wahrscheinlich schon jemand da. Wir ja, guck mal. halben Stunde für den 28. August feiern wir. Ich nenne ihn mal den Edward. Ah, Ach. Ach, weißen, Wir müssen noch was machen. Und zwar hier von die Klappe aufmachen. So geht's. Ja, weil das kannst du loslegen. Oh, die mehr, ja. Für die Bewirtschaftung ja. wäre das nicht schlecht. Ja. Das Ferienhaus steht auch noch leer. Da habe ich noch gar nichts drin gemacht. Da vorne ist ja noch das Ferienhaus. Was habt ihr vorhin drauf geachtet? Ist auch komplett ausgestattet. Das hat Gasflaschenanschluss, flüssiggasheizung. Also die normale Heiztherme ist umgebaut auf flüssiggas. Mama. Ja, Mama und Papa, jetzt kommen sie alle raus. Mama, Papa. Hey und das ist der Toni. Ja. das ist doch Frank. Das ist ein langes Video. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon film. Ja, du bist der Moderator. Du musst jetzt fragen. Die Leute, die, die Interviews. interviewst. Hey, das bist du. Ich film doch. Was? Was? Er ist der Kameramann und du bist der Moderator. Du musst, ich bin der Moderator. Ja, du bist der Moderator und er ist der Kameramann. Hat er, gesagt. er macht nur den Film und... Ja, mal. Hallo Tube, jetzt sind wir wieder da von unserem langen Spaziergang. Von gefühlten 50 Kilometern. 50 Kilometer? Gefühlt, gefühlt. Wir sind eigentlich nur die kleine Runde gegangen. Langsam gelaufen, dann sind wir nochmal mal wieder zurückgelaufen, dann wieder und hin und her. Und so kommen die 50 Kilometer zusammen. Dann. Ja, da waren wir bei der tiefsten Stelle Deutschlands gewesen. Obwohl die anderen Stellen rundherum alle viel tiefer aussahen. Aber dort haben sie das Schild hingestellt, dass es die tiefste Stelle ist. Also glauben wir dran, dass es die tiefste Stelle ist, so wie sieht es. Da haben wir die noch ein Stück tiefer gemacht, die Stelle. Jawohl, und dann haben wir noch ein bisschen gebuddelt an der Stelle. Jawohl. Dass sie noch tiefer geworden ist. Ja und Dann ging es darum, ob wir jetzt den direkten Weg nach Hause nehmen oder ob wir durch den Birkenwald, wo es spezielle Pilze zu geben scheint, Ski, wieder zurücklaufen. Und dann wurde sich für den Birkenwald entschieden. Dann wurden wir in Birkenwald gewesen sind, haben mitgekriegt, dass es eigentlich ein Spinnenwald gewesen ist. Mit ganz wenigen Pilzen. Aber wir haben trotzdem ein paar gefunden, die haben wir mitgebracht Da dann müssen wir dann mal im Internet schauen. Was das denn für Pilze sind? Gelbe Fliegenpilze ohne Punkte zum Beispiel. Das muss der Kameramann jetzt auch mit drauf haben. <lacht> <lacht> nee, habe ich leider nicht. Sehen Sie Spaß? <lacht> Ich ja. ja, das habe ich auch, ja, wenn, ich. Wenn, wenn ich was filme und ich habe die ah, ja. Kamera voll geladen du und dann habe ich manchmal Wohnung. Themen, blub, Kamera geht aus und dann denke ich mir so, ey, der Akku ist doch voll, mach den Akku wieder an, Kamera läuft, ich stelle mich wieder vor die Linse, blub, blub, Kamera geht von alleine aus. Und dann habe ich diesen Moment, dass ich mir denke, gut, jetzt ist das ein Thema, was einfach jetzt noch nicht, ja, ja. das soll jetzt noch nicht sein und dann ist gut, und dann lasse ich das auch sein. Genau. Wir, wir, sind wir, sein ja. wir, so wir sind, wir sind so nichts anderes als Quanten, wir sind nichts anderes als Sternstaub ja, im ja, All am ja. ja. ähm, die, ja? die, die ganze ja. Materie, was genau. wir als Fest empfinden, die, die ist ja nicht fest. Nee, das weiß ich auch nicht. Ja. Ich geträumt. Na, dann guckst du, was? dann sagst ja. du, oh, da sind Atome drin, dann guckst du noch dichter, dann sagst du, oh, in den atom kreisen auch ja. noch. Das da, da war noch gewesen. Leute, wir wollen wir mal sehen, was du da kostest. Ich weiß es selber noch gar nicht. Ist das Bohnen hier? Hm? Ist das Bohnen? Was oh, ist denn ein Igel? Ein Igel? Ah, ja. sieht ja aus. Weiß, ein Igel sind das hier Bull? Ja. ja. Hm? Sind das Bull? Nee, das, ist Engelsregen. Oh, das Engelsregen. Engelsregen? Engelsregen. Mhm. Der hat so eine weiße Blüte, sieht oben aus wie so ein gespannter Engelsflügel und dann hängen da so weiß so die. Also das sind so ganz lange Blüten, so lang ungefähr. Das ist jetzt der Rest von der Blüte sozusagen hier? Nee, das ist der Samen schon wieder. Ach so Kannst so du welche so von mir haben, wenn du willst? Dann habe ich ja auch alles voll. Mhm. Ah. Ja, Spiegeleffekt ja. Für Schutz und Sicherheit. Alle, so. war mhm. das, so cool. ja, das chillig. Cool. Kannst du doch eingeben, von hier Norderstedt und dann... Ja, hat er das gemacht. Hat er das? Ich ja, ja so ruhig fahren. So. So. Norderstedt ist, ist, ist Hamburg. Und jetzt ohne um Abend? Ja, denke ich auch. Das war ja auch so schlimm, weil wir sind ja durch 16, 17 Uhr durch da. Das ist doch jetzt gleich bald schon wieder nachher, ne? Ah. Ja. Bastelzeit bei Brigant TV mhm. Das war mal ein Netzteil. Wir haben jetzt 7 Formen, ne? hm? Gute Anfangsbastelzeit. Und mein maximaler war gewesen. Bis jetzt habe ich nur einen Linz-Effekt herauf. Die Frage ist, hilft es deswegen, weil es wirklich funktioniert und hilft es deswegen, weil die Leute das wieder glauben? Weil sie glauben. Ich glaube nur, weil sie es ist ein ist ein Und sie müssen sich intensiv ja. damit beschäftigen, weil der Arzt kann ja auch sagen, wie du das Problem löst. Das ist selber Das ist der Heimweg. Hat sie gerade Mit dem Glück geht es auch wieder gut. Ja. Wie dort fliegt noch leichter Entleerung. Wenn man muss, muss raus. Ja.